Ich bei Griechenland zehn Jahre Primärüberschuss über 2018 hinaus für realistisch. Was ich halte bei Griechenland für realistisch, dass sie es schaffen, irgendwann wettbewerbsfähig zu werden, wenn sie die notwendigen Reformen durchsetzen. Nur darum geht es umsonst gar nichts. Es geht darum, dass Griechenland in die Lage versetzt wird, seinen Erwartungen, seine Erwartungen gerecht zu werden, wirtschaftlich wettbewerbsfähig zu werden, das Vertrauen der Märkte irgendwann wieder zu gewinnen. Und das ist für Griechenland ein langer, schwerer Weg. Griechenland, wie soll es da weitergehen? Geht es jetzt da heute um die Schulden? Und äh, es geht äh, zuerst einmal um den Review und äh, auch um den Bericht des IWF. Die waren ja auch dort bei einer Artikel-4-Kontrolle. Ähm, das schaut besser aus, wie ursprünglich gedacht. Griechenland hat äh, Wachstum bekommen. Griechenland hat erstmals mehr Steuereinnahmen. Äh, sodass man sieht, die an Bemühungen greifen. Äh, die, äh, der nominelle Schuldenerlass wird weiterhin von allen ausgeschlossen. Das wird niemand akzeptieren. Was äh, der ES, den ESM und andere anbelangt, so waren wir immer bereit, dieses Schuldenmanagement zu diskutieren in der Frage Laufzeiten und Zinsen. Und da werden durch die Niedrigzinssituation möglicherweise Vorschläge kommen, die man durchaus positiv sehen kann, aber einen nominellen Schuldenschnitt werden wir sicher nicht zustimmen. Die Entscheidung, dass der IWF, IWF sich weiter beteiligt wann wird dann? Wir erwarten es im ersten Quartal. Der IWF wird ja eine neue Schuldentragfähigkeitsanalyse vorlegen. Der IWF erkennt natürlich auch, dass es aufwärts geht, aber es sind die Positionen wie die Kommission die Entwicklung bewertet und wie äh, die, die, der IWF die Entwicklung bewertet, äh, bei gleichen Zahlen, Daten und Fakten eine unterschiedliche, was äh, eigentlich verwunderlich ist. Und wir werden einmal schauen, inwieweit sich die Bewertung der Zahlen, Daten und Fakten jetzt annähert. Ja, sind ja, der IWF sagt äh, eben in der Frage der Schuldentragfähigkeit, sieht er das nicht so positiv, wie die Kommission das sieht. Auch was die Fortschritte anbelangt, äh, ist es immer so gewesen, dass es nichts Neues, dass die IWF etwas kritischer draufschaut auf die Geschichte. Deshalb haben wir ja die Institutionen, die sich da miteinander verständigen müssen. Und wir als Finanzminister gehen davon aus, dass die Institutionen sich auf einen gemeinsamen Vorschlag verständigen und einigen und der uns unterbreitet wird. Vielen Dank.